Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch wie ihr euren UV-Nagellack möglichst schonend entfernen könnt. Ihr benötigt dazu eine Nagelfeile, einen acetonhaltigen Nagellackentferner, Nagelöl, Baumwollpads und ein Holzstäbchen, um den UV-Nagellack später entfernen zu können. Als erstes raue ich meinen Nagellack mit einer Nagelfeile oder Buffer an sodass meine Nageloberfläche nicht mehr glänzt, sondern matt aussieht. Die Oberfläche der Nägel mattiere ich, damit der Nagellackentferner später besser arbeiten kann. Hier seht ihr nochmal den Unterschied von den lackierten und den angerauten Nägeln. Meine restlichen Nägel bereite ich auch noch vor. Und jetzt noch die rechte Hand. Für den nächsten Schritt benötigt ihr einen acetonhaltigen Nagellackentferner, Baumwollpads und am besten solche Nagelclips, damit ihr euch als Ersatz dazu die Alufolie sparen könnt. Ich befeuchte ein Baumwollpad mit dem Nagellackentferner von Neonail, lege dieses in den Nagelclip ein, platziere meinen Finger und schließe den Clip. Das gleiche mache ich mit meinen restlichen Nägeln. Nach circa 10 Minuten Einwirkzeit löse ich die Clips und die Pads von meinen Fingern. Man kann deutlich erkennen, dass sich der UV-Nagellack schon von den Nägeln löst. Ich entferne den Nagellack vorsichtig mit einem Holzstäbchen und streife ihn dabei erstmal nur vorsichtig ab. Danach entferne ich die Nagelclips auch an meiner rechten Hand. Hier kann man gut erkennen, dass eine längere Einwirkzeit auch mehr bringt, denn der Nagellack hat sich schon vollständig vom Nagel gelöst. Nach einigen vorsichtigen Versuchen den Nagellack abzulösen, habe ich festgestellt, dass der Nagellack noch zu fest saß. Da ich meine Nägel nicht verletzen möchte, habe ich die Acetongetränkten Baumwollpets Baumwollpads noch einmal für 10 Minuten einwirken lassen. Nach der zweiten Einwirkzeit ließ sich der Nagellack schon viel einfacher lösen. Also gleich von Anfang an länger einwirken lassen, dann habt ihr später weniger Arbeit. Die übrig gebliebenen Nagellackstellen habe ich mit dem Nagelbuffer entfernt. So bin ich bei den restlichen Nägeln auch vorgegangen. Nagellack mit dem Holzstäbchen entfernen und überbliebene Nagellackreste mit dem Buffer entfernen. Und das gleiche auch mit der rechten Hand. Am Ende habe ich meine Nägel noch in Form gefeilt. Und so sehen meine Nägel nach dem Entfernen aus. Ich bin mit dieser Methode, meinen UV-Nagellack zu entfernen, sehr zufrieden, da meine Nägel nicht zu sehr beschädigt wurden. Allerdings möchte ich auch andere Wege ausprobieren und zeige euch dafür im nächsten Video, wie man mit einer Peel-Off-Base den UV-Nagellack noch einfacher handeln kann. Auf das Ergebnis bin ich schon sehr gespannt. Nach jeder Nagellackentfernung öle ich meine Nägel ein, um ihnen Feuchtigkeit zu spenden. Meine Nägel sind nach der Acetonentfernung kaum beschädigt. Nagelöl ist auf jeden Fall sehr notwendig. Aber ansonsten ist das hier das Ergebnis und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Schreibt mir eure Fragen und Anmerkungen zu diesem Thema gerne in die Kommentare. Ich freue mich ebenfalls über ein Abonnement und lasst auch gerne ein Like da. Bis zum nächsten Mal.